Mike. Hä? Spodsch, was machst du denn hier? Ocean, also, also ja, ja, wir, wir, wir können das aufnehmen. Ah, toll! Und wie ist das Video? Ähm, na ja, also... Spodsch, du sollst etwas spielen. Was um mich geht? Cool! Hey Leute! Willkommen zu der spongebob, spongebob film Oder wie ich nenne Spongebob, der Film, das Spiel! Und hier sind meine Credits! Yay! Ich habe es durch. Was? Glaube ich dir nicht! Hier, sie selbst. What the? Äh. Warum so überrascht? Naja, ich hätte nicht gedacht, dass du es durchspielen würdest. Warum nicht? Du hast doch gesagt, ich soll. Ja, aber ich dachte, du wirst einfach ignorieren und irgendwas anderes spielen. Ja, aber ich mochte das Spiel und kann das aus meiner Kindheit. Hm, ich wünschte, Leute würden auch mein Spiel spielen, so wie du. Ich könnte dir helfen. Ich habe dir auch irgendwie schon eigentlich geholfen. Ich habe nämlich ein paar Videos von deinem Spiel gemacht. Nani, hast du echt? Kannst du auch Videos zu meinen anderen Spielen machen? Wenn der Beef gegessen ist, klar. Yeah!